Hallo hey Leute und willkommen zu einem neuen Video nach längerem. Ich würde gern den Controller und den Controller benutzen. Okay, ich darf nur einen Controller benutzen. Okay, dann ziehe ich ganz kurz mal das Teil noch an. Moment. Das muss hier die. ich hab's schon. Yeah, dann bin ich gut. So, ja, ähm, ich wollte schon Ewigkeiten mal wieder was aufnehmen. Pokémon Let's Go ist dazu natürlich perfekt, wenn es schon endlich rauskommt. Und wie ich mich drauf freue. Aber jetzt gucken wir mal in Ruhe kurz den Trailer. Danach bin ich wieder da. Ah, ist das cool. Und ich habe mir überlegt, ob ich eine Webcam reinmache. Äh, heute nicht, weil ich bin nach dem Arbeiten direkt nach nach Hause gekommen. Und das, ich kann es mal kurz zeigen. Ich habe nichts vorbereitet, also... Ah, ich mag die Musik voll. Das sieht dann einfach so aus. So mit ungewaschenen, betonierten Haaren. So halb. Ich kann es eigentlich auch drin lassen. <lacht> ich gucke mal kurz, ob ich noch einen sinnvollen Rahmen habe, dass ist nicht Horror... Nö, wir bleiben mal bei dem. <lacht> lassen wir es uns drin. Gut, also Deutsch. Ja, ich will gern Deutsch haben, aber dann muss ich kurz das Kabel wechseln. Ich habe mein anderes Kabel zu Hause liegen lassen in der anderen Wohnung. Ja. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ja, Professor, ich kriege wieder dieselbe Stimme. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Ja, ich lasse sie mal weg, die Kamera. Oh, tra trakosso. doch richtig. Jetzt habe ich gerade. <lacht> Irgendwie bin ich jetzt auf Knorger gekommen. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind sie nur niedliche Begleiter im Alltag. Andere kämpfen mit ihnen aus, was mich betrifft. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl mir erst etwas über dich. Ja, würde ich gerne, wenn ich kann. Hallo, ich bin Adrian. 22 Jahre und. Kann ich mein Aussehen später noch ändern? Meistens spiele ich als Frau tatsächlich, weil die Frauen haben meistens bessere Auswahl von den Kleidungen und so. Äh, für heute nehme ich mal einen Jungen. So. Ja, das passt aktuell gerade zum Staub. Verretzt ah. du mir auch noch deinen Namen? Nö, keine Lust. Wie macht man nochmal groß? Das geht so nicht. Ich muss hier unten klicken. Ah. Die. Tada. Alles klar, dein Name ist also Ati, Ja. Genau. Äh, und ich habe mich für die Pikachu-Version entschieden. Aus dem einfachen Grund, da meine Freundin ähm, die Evoli-Version kriegt. Und wir spielen dual immer beide Versionen. Deswegen spiele ich halt Pikachu, was nicht so schlimm ist. Evoli wäre auch cool gewesen, aber naja. Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Ha, klar kennst du ihn. Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an die besten Freunde und die größten Rivalen. Wie heißt er noch gleich? Kann man den noch Arsch nennen oder ist das noch weg? Ich würde den gerne Arsch nennen. Ich probiere das mal. In den neuen Spielen, glaube ich, ab Generation 6 ging das ja nicht mehr. Oh. Geht nicht. Dann nenne ich ihn... Rüdiger. Keine Ahnung. Ja doch, Rüdiger. Einfach weil ich so unkreativ bin. Das ist der Rüdiger, mein größter Konkurrent. Oh Mann ich für euch wollte ich dachte, okay, nein, klar, eigentlich ist es klar, wieso sie zensieren. Er heißt also Rüdiger. <lacht> ja, okay, er ist Rüdiger. Keine Ahnung. Ah, oh, ich hab's so ganz Freude an dem Namen. Natürlich, das ist Rüdiger, wie konnte ich das nur vergessen? Hallo Pikachu. Es ist Zeit, Addy. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go! Und das ist der Titel vom Spiel. Wow. Da liegt der Switch mit den farbigen Controllern. Auch oh, voll cool. Okay, nicht mehr ganz so cool. Aber wow. Whee! Okay, das ist echt cool. Jetzt nur noch die Frage, was ich alles machen kann. Hier kann ich... Moment, falsche Taste. Kann ich ins Bett liegen? Ich spiele das gerade mit zwei Händen. Das sieht voll bescheuert. Moment mal. Welche Kamera war das? Nummer 6. <lacht> ich halte den Controller gerade irgendwie so... Damit ich da hier drücken kann, während er mich hier laubt. Das ist voll unangenehm. Und ja, ich mache mich wieder weg. Das ist eine E-Mail. Ah, das ist eine E-Mail von Rüdiger in deinem Posteingang. Hey Ati, hier steht noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Das ist bei mir rechts. Neige den Control-Stick, wenn du rennen willst. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü und kannst dort speichern. Wir sehen uns morgen. Ja, dein Rüdiger. Okay, alles klar. Eine super weiche Pikachu-Puppe selber Menü. Ich kann nur speichern bis jetzt. Machen wir das mal. Einfach um... Oh, wir haben 3000 Poké-Dollar. Nicht schlecht. Ach, da reden Ja, klar, die OGs. Okay, das ist wirklich cool. Gut. Ich glaube, ich kann noch nicht mal... Ah, das wäre dann Pikachu. Ich kann einstellen... Moment, ganz wichtige Einstellungen. Drei. Kampfstil wechseln, Vibration, Videos überspringen aus. Wir lassen das alles drin. Das mache ich noch nicht. Ja. Aber Texttempo muss immer hoch. Äh, mit Let's Go, mit Pokémon Go kann ich es verbinden und Pokémon runterladen, habe ich gelesen, aber ich wollte das noch nicht machen. Hey, ich bin's. Bist du schon auf dem Bein, Adi? Ich komme hoch. Morgen, Adi. Du scheißt aber verdurst aus der Wäsche. Bist noch nicht ganz wach, was? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ah, Sekunde. Ja, voll der ja, gute Witz. Hast du meine Mail von gestern gesehen? Ja, klar hab ich. Wenn nicht, dann liest sie dir lieber, lieber schnell noch durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Normalerweise kann ich auf Inventar und so zugreifen, aber das gibt's ja nicht mehr an eigentlich. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte einfach bei Professor Eis Labor. Und ich steck mal meinen Player 2 Controller ein, dass der laden kann. Falls meiner kein Akku mehr hätte. Gut, er hat nichts gemacht. Normalerweise gibt es dann ein Manny, das voll rummutzt. Gut, äh, Mail habe ich gelesen. Oh, oh ich halte ihn seitwärts, das ist kacke. Was gab's nochmal für... Entschuldigung, ich muss das ganz kurz nachgucken. Was gab's da für Controller-Einstellungen? Ah, mit einem von beiden, dem Pokéball, den ich nicht habe, oder die Switch in der Hand Handheld-Version, das ist gut. Okay. Ja, habe ich. Dankeschön. Gut, los geht's. Die Mutter will gleich... Nein, die Mutter will nichts haben. Aber ich wollte noch in Abfall, Abfall einmal gucken. Normalerweise gibt es da Items oder so. Das sieht schon echt schön aus hier. Ich wollte trotzdem kurz den Abfall mal gucken. Du wirfst einen Blick in den Abfall. Ist, oh, okay. Warte, mal, Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Rüdiger wollte doch mit dir. pokémon Ich habe zu viel Freunde an den Namen irgendwie. Und ich mag ich das mit den blondgrauen Haaren bei dem. Kommt voll gut. Ist das jetzt Pokémon Gelb-Style oder? Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit seinem Smartphone verbinden und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Die Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. Ich kann Pokémon von äh, Pokémon Go hochziehen und ich kriege sie dann aber nicht mehr ins Spiel zurück, aufs Handy. Ich trainiere meine Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Ja, okay. Hey, Andi, Professor Eich ist anscheinend gar nicht da. Meinst du, die Pokémon, die wir von ihm bekommen, stecken in die Pokebällen da? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Ja gut, dann. Ich will nicht mit allen reden, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Oh, nein. Vielen Dank, Freunde. Äh, vielen Dank, Freunde. Das ist ja ein alter Mann. Ihr habt mir dabei geholfen, Ich euch Sie etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Lalala. Ah, oh, ich mag das mal mit der Musik. Ich, ich feiere das gerade richtig. Oh, sieh eine an, wenn das mal nicht Adi ist. Ach, stimmt ja. Ich hatte versprochen, dir und Rüdiger euer erstes Pokémon zu geben. Dann lasst uns doch gleich zum Labor gehen. Hä? Na sowas. So. Ein wildes Pikachu erscheint, okay. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Pikachu rumtreibt. Du solltest diese Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst nur gut zielen und einen Pokeball drauf werfen. Oh Gott. Ich halte ihn horizontal, drücke A. Warten. Jetzt. Oh. Okay, das ist cool. Das ist irgendwie wirklich cool. Aber ich habe mir irgendwie gewünscht, ich hätte einen guten Ball geworfen. Oder so. Naja, ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass das dein allererster Fang war. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufhören, aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinem Pikachu sogar einen Spitznamen geben. Rüdiger. Nein, wir lassen es bei Pikachu. Hä? Das ist aber ein lebendiges Körlchen. Na klar. Ist ja auch mein Pikachu. Hey, warte doch, komm zurück! Klar. Legit und so. Professor, können Sie mir erklären, warum da auf einmal drei Pokébälle liegen? Ich könnte schwören, eben waren es noch zwei. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Pikachu, das Adi eben gefangen hat. Was, echt? Du hast ganz allein ein Pokémon gefangen, Adi? Genau das da. Wow, habt ihr das gesehen? Dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Los, Adi, hebt den Pokéball auf und halt ihn diesmal ganz fest in der Hand. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen. Sieht nicht so aus, als würdest du dir die Wahl lassen. Natürlich, ich nehme einfach den hier. Okay, dann nicht. Nimm ja Pikachu. Oh. Letzten Elektroschock, komm. Oh, ich habe sogar Oh, voll cool. Ja, weiß nicht, was ich mit den Händen gemacht habe, ne? Okay, das ist ein Riesenfortschritt. Man hat Gesichtsausdrücke im Pokémon. Als Hauptcharakter. Gibt's das? Dass ich das noch erleben darf? Das Pikachu ist dein erstes Pokémon erhalten. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach noch Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber dich hat es uns ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du einen Spitznamen gibst? Nö. Nein. Pikachu wurde in dein Team aufge... Okay. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Rüdiger hält Evoli. So ein Zufall. Wäre ich nie drauf gekommen, wenn die zweite Version Evoli heißt. Moment, Moment. Ja, klar. Oh, ein Moment. Eine Sache. wäre da noch? Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnehmt. Okay. Was ist das, Professor? Oh, die Stimme ist nervig. Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Reisen begegnet. Abenteuer. Es ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Adi und Rüdiger. Diese beiden Exemplare schenke ich euch. Du, hast ein Pokédex von Professor Eich. Die gesamten Daten eines Pokémon der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Okay. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt, jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Ja, ich mache das schon, keine Sorge. Solche Abenteuer sind nichts viel mehr für meine müde Knochen, das sagst du seit 20 Jahren, Digga. Deshalb möchte ich, dass ihr zweimal meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht dich schon auf den Weg. Das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf unserer Reise so vielen Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht länger warten. Ich mache mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht herzen. Bis später. Ja, da willst du dich ja prügeln. Oh, cool. Kann ich damit reden jetzt? Pikachu starrt dein Gesicht an. Okay. Ähm... Ich habe schon einen Screenshot gesehen mit einem richtig dummen De Text, wenn man neben der Mutter steht. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz alleine gefangen? Da bin ich sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah, Pikachu. Wirklich niedlich. Ja, wirksam. Oh, es ist ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet euch jetzt in, in euer Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Eine Karte. Geil. Du verstaut das Item im Beutel. Wenn du aber wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinen Beutel werfen. Ich kenne die Map auswendig. Dankeschön. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. Ich kenne die Map wirklich auswendig eigentlich von diesem Spiel. Von daher wird das nicht nötig sein eigentlich. Ich gucke mir sie trotzdem ganz kurz an. Einfach mal zum Gucken, wie sie aussieht. Wie sie sie designt haben. Da ist die Karte. La, la, la, la, la. Okay, schon cool gemacht. Da ist die Dicta-Höhle. Die Siegesstraße ist drauf. Jawohl, die Routen. Aha. Ganz normal, also mit Bildes Haus hier oben. Da ist das E-Werk, wo wir Zapdos finden können. Ich weiß nur nicht, ob sie la Lavados hierhin gepackt haben. Nein, hier ist Arctus, stimmt. Sehe schon Insel ist Arctus. Und hier ist Lavados drin. Außer sie haben den bewegt. Es gab ja mal, dass man von hier aus irgendwie woanders hinkommt, Im feuerrot und blattgrün war das, dass äh, Lavados seine eigene Insel hatte. Aber das sehen wir dann. Ähm Gut, ich habe mich gerade entschieden, ich mache das wieder rein hier. Ich hoffe, das ist okay. Und ich trinke mal ganz kurz was. So. Und damit legen wir los. Ach, wenn wir schon bei 18 Minuten sind. Ich denke, ich werde nur 20 bis 25 Minuten pro Folge machen. So. Ungefähr. So, und jetzt kann ich hier Pikachu ansprechen und das sagt dann, glaube ich, ganz komische Sachen. Dann nicht. Moment. So. Nein. Okay. Auf Englisch gab es irgendwas ähm, mit der Mutter. Das ziemlich komisch klang und ich weiß gar nicht auswendig. Ah oh, ja, man sieht ja die Pokémon richtig. Ich habe mich hab extra nicht spoilern lassen. Extra nicht. Ein wildes Taubs hier scheint? Okay. Ich ziele. Ich halte hoch. Und Schuss. Schuss? Wieso... Okay, der nimmt anscheinend von da, wo ich ihn halte. Ich halte ihn jetzt mal hier hin. Jawohl, da zieht wirklich genau von da, wo ich drücke und dann bewege ich Okay, interessant. Das ist eine Mechanik, die man sich wahrscheinlich sehr angewöhnen muss. Wo ist der Stecker? Da. Ich habe das sogar noch alles als Setup. Hier, das Licht hier unten. Ich hoffe, das bringt was. 16 EP. Wow, mega. Das EP-Training lohnt sich richtig. Okay. Voll cool. Wow, okay. Okay, also ich habe ein bisschen Freude mit... Ähm... Nein, ich will keinen Spitznamen geben. Vor allem. ich darf nicht mal. Interessant. Äh, wir fangen noch mehr Taupsi, Weil ich glaube, hier brauchen wir wieder, wie beim, Let's Go, äh, wie beim Go brauchen wir Bonbons. Das war zu schwach, okay. Man muss wirklich stark schicken. Wow, okay. Aber es ist echt gutes Tracking eigentlich, mehr oder weniger. Hat ein bisschen seine Macken, aber... Funktioniert eigentlich ganz gut für das. Ich sehe hinten das Routenschild, das ist hinter meinem Kopf da. Ah, jetzt sehe ich es natürlich nicht mehr. Kann man nichts machen. Okay. Ja, yeah, ich habe zwei Taubstie im Team. Ähm, Team ist Team Ganz kurz mal gucken Ah, ich kann jederzeit die Namen ändern Okay Okay Ich Wir lernen das System kennen Das ist ganz gut eigentlich Wir lernen das System wirklich kennen Radfratz Daddy? Okay. Fuck you. Geht doch. Sehr gespannt, wie das Ganze sich noch rumspielen wird. Es wird sehr mühsam werden wahrscheinlich. Radfratz habe ich gefangen. Yay, yeah, level up. Okay. Ruckzucklieb, interessant. Ja, okay. Die meisten Pokédex-Einträge kennt man ja. Okay. Ja, gut. Auch oh, hinten das hinten. Das ist ein wildes, okay. Ähm. Okay, das klappt noch. Gut, wir fangen noch ganz kurz das Radfratz, das wollte ich gerade nicht. Ähm, und danach beende ich mal die Folge. Top. Ich habe keine Ahnung, wieso der so rüberschießt. Geht doch. Ja. Äh, das war das Radfratz also. Boah, voll episch, wie es so nahe geht. <lacht> ähm, ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich drauf, was Pokémon Let's Go Pikachu halt noch so zu bieten hat. Wird sicher cool, hoffe ich. Ich hoffe es. Ich klicke hier ja halt gerade alles ein bisschen durch. Ja. Top. Ciao. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein Name ist Adrian. Alles Puppen mit Zucker. Cheerio.